40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 22. And today we have day 22. Das Thema heißt Geheimnisse erkennen. And the theme is today to know mysteries. Und wir wollen hineinschauen, was Jesus dazu sagt. And we want to look into the word, what Jesus says about this. Lukas Kapitel 8, Vers 10. We have uh, in uh, uh, the Gospel of Luke, Chapter 8, Verse 10. Er sprach aber, and he said, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. And to you it is given to know the mysteries of the Kingdom of God. Den übrigen aber in Gleichnissen, But to others in parables. Damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. They might not see and they might not understand. Jesus erklärt hier. Jesus explains here, dass euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu, zu wissen. to you is given to know the mysteries of the kingdom of God. Es gibt im Reich Gottes Geheimnisse zu erkennen. And in the kingdom of God there are mysteries that we need to know. Und es, das, das ist einer Gruppe vorbehalten. Only a certain group can understand these mysteries. Und Je Jesus nennt sie euch ist gegeben. Und ich wünsche dir, dass du so nah am Herzen Jesu bist, dass du die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehst. Eine zweite Bibelstelle, wo Jesus erzählt, a second uh, uh, scripture where jesus er ist in matthäus kapitel 13 Matthew 13 Verse 11 er beantwortete und sprach zu ihnen he answered and said unto them weil euch gegeben ist die geheimnisse des reiches gottes oder des reiches der himmel zu wissen Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Jene aber ist es nicht gegeben. <lacht> But to them it is not given. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und überreichlich gewährt werden. him Wer aber nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat genommen werden. Jesus erklärt hier, es gibt Geheimnisse des Reiches der Himmel. Uh, Jesus here that there are of Und wir können sie vom Himmel erkennen. Ich wünsche dir, dass du so nah an das Herz Jesu kommst, dass du die Geheimnisse des Reiches Gottes erkennst. That you know the, the of the of God. Und Jesus sucht Menschen, denen er das, seine Geheimnisse offenbaren kann. And Jesus is for mm. that he can his ja. Ähm, aber wie kommen wir an diese Schätze ran? But how can we get to know these Wie kommen wir an diese an diese besonderen Geheimnisse dran? How can we Touch these special mysteries. Jesus sagt Jesus says, in Matthäus Kapitel 6 Vers 21. 6, 21 er erzählt über die über die Schätze. Uh, he talks about the Und er bringt das auf einen Satz zusammen. And he it all in one wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. For where your is, there will your heart also. Da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Well, your treasure is, also your heart. Wir verstehen, dass die Geheimnisse Gottes direkt aus seinem Herzen kommen. Und wenn du die Geheimnisse erkennen willst, des Reiches Gottes, and when dann hat es etwas zu tun mit deinem Herzen. Then it has something to do with your heart. Wenn dein Herz dem Herz Gottes entspricht. When your heart corresponds with the heart of God, sind die Geheimnisse des Himmels offen für dich. Then the of are open to you. Ich kenne Menschen, die sind so nah an dem Herzen Gottes. I know people that are so close to the heart of God, Die haben tägliche Offenbarungen. Die haben solche Geheimnisse, äh, die die diese bekommen. <lacht> They receive such mysteries. Und es ist so etwas Besonderes. And that's something very special. Ich möchte ein paar Fragen stellen, I want to give you now some um zu prüfen, wie weit ist dein Herz am Herzen Gottes dran? Wie nah bist du dran, dass Jesus da, dir die Geheimnisse zeigen kann? Frage Nummer eins. Kennst du ihn? Do you know him? Kennt er dich? Does he know you? Bist du ein wahrer Jünger Jesu, Are you a true disciple of Jesus Christ? der nicht über ihn redet, sondern mit ihm redet? That doesn't talk about him, but with him. Zählst du zu den Jüngern, die ihm treu nachfolgen und seinen Willen tun? Kann Gott dir seine Geheimnisse anvertrauen? Can God entrust his mysteries to you? Wie viel Zeit verbringst du mit ihm? How much time do you spend with him? Verstehst du ihn, wenn er über himmlische und göttliche Dinge reden will? Do you understand him when he talks and wants to talk about heavenly and kingdom mysteries? Oder geht's dir immer nur um deine eigenen Probleme? Oh, are you always just concerned about your own problems? Sprichst du mehr über dich? Are you talking more about yourself? Oder sprichst du über den Himmel? Oh, are you talking more about heaven? Ähnelt dein Herz dem Herzen Gottes? Is your heart similar to the heart of God? Und diese Fragen möchte ich dir mitgeben. And those questions I want to give to you. Prüfe dein Herz da drin. Und dann, je mehr dein Herz dem Herzen Gottes entspricht, desto so einfacher kannst du Geheimnisse des Himmels empfangen. And 1. Korinther 2 sagt, Corinthians verse it says, im Vers 9, dass ein Geheimnis äh, des Reiches Gottes ist Liebe. Uh, one, one mystery of God is love. Ein Schlüssel, um Geheimnisse zu bekommen, ist Liebe. Und uh, mm. das wollen wir lesen zusammen? In 1. Korinther 2 vers 9. Korinther 2, 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. und in keines Menschen Herz gekommen ist, Neither have entered into the heart of man, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben im himmel gibt es dinge die noch niemand gehört hat oh, was überhaupt noch niemand gesehen hat and has seen it yet. und es ist vorbereitet für dich prepared for you gott wartet bis er endlich mal das offenbaren kann god is waiting until he can, he can, uh, it und er hat to you. das schon vorbereitet and it's all prepared aber für wen but for whom für haben. Die in Liebe. Liebe ist das zentrale Thema des Bundes mit, mit Gott. Und wenn du die Geheimnisse erkennen willst, And when you want to recognize the mysteries, bleib in der Liebe. Ja, ich möchte ich eine Geschichte erzählen von meinem Leben. Als ich ein Kind war, when I was a child, ich habe ja sechs Geschwister. I have six brothers and Und wir haben einige Sachen angestellt. Immer. And we also were naughty sometimes. Und ähm, wir wollten nie, dass unsere Eltern das mitkriegen. irgendwas haben wir angestellt. We, we did Und ich habe eine ältere Schwester, die ist zwei Jahre älter als ich. And have older is years older Und wir than haben me. nicht erkannt. Dass Geheimnisse von Gott offenbart werden können. Ja, und, ähm, und wir sind zu unseren Eltern gekommen. And Die wussten es schon immer alles. And Das hat uns geärgert. Und dann haben wir eine, eine Besprechung gemacht als Kinder. then we Wir haben uns gewundert. We were very Woher kriegen sie diese Geheimnisse mit? Where do they always find out those secrets? Wer von uns plaudert das aus? <lacht> Who of us is telling them? Keiner hat was ausgeplaudert. Nobody talked to them. Und meine meine Schwester, sie war schon ein bisschen weiser als ich. And my sister, she was a little wiser than I was. Und sie, sie hat nachgedacht. Ja, she thought she was Sag, ich glaube, ich weiß es. Gott offenbart ihnen diese Geheimnisse. God is revealing them those secrets. Und alle wir Kinder. And we are children. Sagen, und das kann doch nicht sein. Can't be true. <lacht> und eins habe ich verstanden damals. But I understood one thing. Wenn man am Herzen Gottes dran ist, When you are close to the heart of God, bekommst du so viele Dinge. Then you receive so many things from God. Und es dient immer zum Besten. Und Gott sucht auch treue Leute. <lacht> and God is for weil die Geheimnisse, die offenbart werden, the, the that are revealed, die dürfen nicht zum eigenen Zweck missbraucht werden. They be for your own sondern sie werden treuen Menschen gegeben. Only are die auch umgehen können mit diesen Geheimnissen. Can these Unsere Eltern, wenn sie das wussten, Sie haben schon Konsequenzen gezogen. Aber sie haben in Liebe reagiert. In love. Und ich möchte dich ermutigen, I want to you. suche die Geheimnisse des Reiches Gottes. Indem dein Herz dem Herzen Gottes gleich wird. Und der Schlüssel ist Liebe. Is Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das erlebst, was das Wort sagt. That you what the word of God says. Was kein Ohr gehört hat, what no ear has heard. was kein Auge gesehen what hat, no eye has seen. hat Gott für dich vorbereitet, has God for weil du ihn liebst. Because you love him. Amen. Amen. Und ich wünsche dir etwas von meinem, von meinem Herzen. Ein Geheimnis. I you. <lacht> Vergiss niemals. Don't ever forget. Du bist höchst begünstigt, you are highly favored. tief geliebt und oh, mächtig gesegnet. And, and Amen. Amen.